Wir wollen das Weltlein jetzt roden. Wir wollen die Kohle jetzt abbauen. Jetzt, wo der Strom besonders günstig ist. Und in ein Kraftwerk füttern, das nächstes Jahr schon schließt. Die Bäume sind von Baumhäusern geschmückt. Die machen wir kaputt und fällen mit den Bäumen Idealisten. Die braucht das Land. Und kaufen keine Sonne für das Geld und keinen Wind, das wir besitzen. Noch haben wir einen Wald.